Willkommen zu einer neuen Folge von F1 2018 hier in Abu Dhabi. Hm. Eine schöne Strecke, die kann ich, die mache ich sogar. Hast du gesehen das Wetter? Ja, trocken. Ja. Ich wollte den kurzen Schrecken einjagen. <lacht> ich hab vor, hab's schon vor dir geschaut, deswegen hat's mir keinen Schrecken eingejagt. Lass hier ja. mal durchlaufen noch. Bei beiden, dass wir wirklich auch später kein Regen kommt. <lacht> da kommt kein Regentraum hier. Ich hatte schon mal Abu Dhabi mit Regen, no joke. Auf jeden Fall, was auch schön ist, für diese Strecke habe ich ein Setup. Hier mein schönes Abu Dhabi Setup ist zwar für den Red Bull ausgelegt, aber wurscht. Das wurscht wie das sollten wir vielleicht nutzen. Und ja, dann würde ich sagen, machen wir gar nicht lange rum und fahren raus. Hm. So fährst du von Heckflügel? Ähm, ich fahre ein 5er Heckflügel. Dann ist das gut, weil das wollte ich auch eigentlich fahren. Fertig, bereit. Oh Gott, ich hätte mich fast schon in der ähm, Boxenausfahrt eliminiert. S die ist trickier als man denkt. Ich mag die nicht. Vor allem kenne ich die in dem Spiel noch nicht, weil ich noch nie in der Boxenangasse Boxengasse war. In dem Spiel. Du bist aber da ich noch nicht gefahren. Nein. du müssen vielleicht mal fünf Runden rennen, aber da geht man ja nicht in die Box. Hm. Hol ich mir jetzt mal die Pole. Aber erstmal aus Q1 und Q2 raus. Ich werde dir ja, aber werd ja die Pole nicht einfach so überlassen. Das ist eine Strecke, die ich einigermaßen fahren kann. Da ja, will ich mal mitfighten. Bahrain konntest du auch einigermaßen fahren. Bahrain konnte ich früher einigermaßen fahren. Und im Rennen hatte ich die Pace auf einmal. Mit der richtigen Strategie. Ja, das ist halt vor, dass die Kain eine andere Strategie gefahren ist. Ja. So, dann gehe ich auf die schnelle Runde hier in Abu Dhabi. So, mal gucken, ob das klappt, was ich will. eine schlechte Zeit von Pierre Gasli hier zum Start ich dödel ich habe nur auf Fett geschalten, ist mir jetzt gerade erst gekommen dass der noch ein Modus drüber gibt oh man, ich hab ich nicht von Depp Goodbye Ericsson leckste du seine Zeit? Nur er ist hinter mir über die Ziellinie gekommen. Und jetzt habe ich ihn schon abgehängt, ein paar Sekunden. Jetzt ist es auch... Er ja keine schnelle Runde mehr fährt. Ja. Aber Gasly hat ihn jetzt auch noch überholt. Der da hinter ihm war. Oh, das war so schlecht. Ich bin zwischen Gasly und Hartley, das geht auf jeden Fall besser. Oh Gott, die Kurve ich scheiße genommen. Hat mich aber eher Zeit gekostet. Der letzte Sektor war so grottig bei mir. Wo bist du gelandet? P3. <lacht> da war wirklich grottig. Ja, ich habe echt viele Fehler gemacht. Du musst bedenken, dass die top things alle Ultras waren. Ja. Cool, im ersten Sektor zwei Zehntel gefunden. Ich weiß wo nicht wohnt jetzt habe ich sie alle verloren in einer Kurve. Cool. Dreck ist ungültig. Jetzt muss ich noch ganz schnell ERS ansparen. Okay, jetzt liegt ich mir ganz, ganz oft auf Gasbremse. So, Sektor 1 und 2 war jetzt nicht so gut zusammen, aber ich werde sicherlich wieder in Sektor 3 die Zeit holen, so scheiße wie der war. Und ich krieg die Kurve schon wieder nicht. es oh, bringt richtig gut ERS man sieht richtig, wie der Balken voll wird. Wenn man Gasbremse abwechselnd drückt. Ich habe jetzt schon den gelben Bereich fast voll. So. Ich verbrauche aber leider viel Benzin. Ich habe genug Benzin. Hallo Ricardo, du bist hinter mir. Ich habe noch genug für eine Runde. Ich habe ich hab hab 2,5 Runden. Wie viel ERS brauche ich? Oh! Mein Spiel. Ähm, 50 Prozent. jemand der reingefahren, mein Spiel hat total geleckt. Das war Mercedes. Kaputt? Ne, der fährt weiter. Cool. Der ist mit Vollkern reingefahren, fährt hey, weiter. Wie viel RS brauche ich? 50 Prozent. Start der Runde. Oh mein Gott. Hartley. Hartley wollte mich umbringen. Oh mein Gott, Verstappen. <lacht> nein, Verstappen geht. <lacht> Peres war auch noch vorbei. Oh, nur, nein, da kommt. Oh, du gehst auch rein, Vettel. Oh, toll. Jetzt komme ich total scheiße in die Runde rein. Toll, ich habe meinen Flügel kaputt gefahren hier. Und Scheiß ist das. Die erste Kurve nicht bekommen. Hast du davon reingehn? Ich war ja eigentlich ein Auto kaputt. Die schwach Wie stark abgenutzt sind die Reifen? Okay, ich probiere es gleich nochmal auf den Reifen. Zeit sollte reichen. Oh Gott, Alonso, aufpassen. Wollt ihr in die Box abbiegen? was Geht's dir gut? Motor aus, Motor aus. Ach, verarsch mich nicht spiel. Was ist mit Seins? Wieso? Schau mal auf die Zeiten, wie sieht's denn so aus? Du bist für DNF bist du? Ich hab. mein Auto ist einfach kaputt gegangen. Ich bin relativ leicht in die Wand gekommen und dann ist das Auto einfach Rad ab, das Rad abgeflogen. Wie hast du das schon wieder gekommen? Warum hast du nichts gesagt? Ich hab was gesagt. Und dann seins. Ich habe aber gedacht, das war einfach so. Warum ist denn was mit Seins los? Ja, ich habe mit Seins nichts mit Seins war nichts. Auf einmal wurde mir angezeigt, dass er auch raus ist. Dabei habe ich ihn nicht gesehen. Okay, ich bin 13 schneller als Van Dorn, muss ich mir Sorgen machen. Er kommt noch von hinten. Seins kann nicht mehr kommen. Das ist gut. Fernando Alonso. Maybe. Raikön, sehr wahrscheinlich. Drei Warnungen in deiner schnellen Runde. Ja, well, Ericsson kann ich mir noch vorstellen, dass er kommt. Auf jeden Fall, ich würde sagen, schnell raus, dann kann ich nicht noch zwei Stints fahren. Dann fahre ich einen ganz shorten hier auf den Reifen und im Notfall nochmal auf den anderen. Cool. Was denn? Das heißt, man kann es nur besser werden. Wird wieder Platz 2, so wie beim letzten Mal. Ich hoffe mal, dass ich jetzt in Q3 komme und mir die Pole gönnen kann. Wäre auf jeden Fall super. Also wenn ich mir deine aktuelle Zeit anschaue, mache ich mir da ein bisschen Sorgen um die Pole. <lacht> Weil ich meine... Da ist noch viel drin gewesen in der Runde. Ich sag mal so, wenn fast alleine mal eine... 2 Sekunden schneller ist auf Ultras. Ich bin die Runde größtenteils auf Fettbenzin gefahren. So groß ist der Unterschied aber nicht. Maximal 3-4 Zehntel. Ja, auf der Geraden hatte ich vorher, danach als ich mit Maximal gefahren bin, schon 3 Zehntel rausgeholt. Allein auf der einen Geraden. Kann ja sein, dass du besser aus der Kurve rausgekommen ist. Zudem waren ja auch noch große Patzer drin. Eben die Gründe, warum ich die Verwarnung bekommen habe, zum Beispiel. Und du hast 2,8 Sekunden auf Vettel, auf Ultra. Okon, oh aufpassen. Ich muss in eine schnelle Outlap fahren, weil ich noch zwei Sins fahren will. Das Stoffel Van Dorn ist vor dir. Ist vor mir? Oh Gott. Dann heißt es nichts Gutes. Hallo, Kimi Reikl ist auf Platz 19, warum auch immer. Der wird sie noch verbessern, habe ich mir Und auf nicht Platz haben. 20 ist Fernando Alonso ohne Zeit. Der immer noch nicht rausgefahren ist. Okay. Oh Gott! Hamilton! Hamilton, du Depp! Was sollte die Scheiße? Jetzt muss ich auf den frischen Reifen noch mal raus. Hamilton, du Depp! Ich hätte dem liebsten jetzt das Rad abgehackt dafür, Hamilton. Jetzt habe ich mir meinen Stint mit den abgefahrenen Reifen genommen. Lance Wolle ist sechs Zehntel hinter dir. Mhm. So, Kimi Raikon fährt jetzt auf Ultras. Keine Ahnung, was bei dem war. Eine 39,4, da muss irgendwas passiert sein. Dein Teamkollege ist vier Sekunden schneller auf demselben Reifen. uns mal an. Setzt mal die neuen Hypers auf. Tun ein bisschen mehr Benzin rein. Und Reikön ist zwei Szenen schneller. Reikön, was ist los? Keine Verbesserung richtig von ihm. 2 Zehn, das ist irgendwas falsch, weil sein Teamkollege ist vier, Szenen, vier Sekunden schneller. Reikön, hast du irgendwie ein defekt am Auto? Das kann sein. Flügel sieht man. wie jeden Fall ist aus. die Strecke. Strecke. ist relativ frei. Carlos Sainz wurde von Lance Wall geschlagen. Stört. Was? Carlos Science wurde auch zerstört. Ja. Aber es hat eine Zeit gesetzt. Ja nee. ah doch, hat 1,5 Sekunden langsamer. Bei Reiken, Reiken, was ist los? Hätte ich das gewusst, dann wäre ich jetzt gar nicht mehr rausgefahren, weil das heißt, dass er es nicht mehr schafft. Ich werde es verbessern. Ich werde geht noch mal auf ein Hypersoft oder so. Dafür fehlt ihm die Zeit jetzt in die Box zu gehen, noch mal rauszufahren. Nö. Dafür müsste er jetzt in der Box sein. Der ist ja jetzt im letzten Sektor. Ich fahre einfach sicherheitshalber trotzdem meine Runde hier ja, mit dem Neutrischen Behalten wir es einfach mal im Blick. So, Sergei. Ich würde es auf jeden Fall feiern, wenn Ra Für dich wäre es episch, wenn Reikel weg ist, weil er doch dein Konkurrent zurzeit ist. Sergei Svotkin hat sich um eine halbe Zehntel verbessert. Bringt mir aber nichts ist in der gefahr für mich neunzehnte mmh, langsamer ist er. Da muss auf jeden fall noch mehr ein bisschen mehr pace von dir kommen wird sie ja auch jetzt, jetzt mit frischen reifen ich... aber jetzt bin ich drin Ah, oh, okay, Alonso ist auf einer Outlab. Ich dachte schon, mal, Alonso hat bis jetzt noch keine Zeit gesetzt. Der bewirkt nur diesen... Mal einfach, äh, er nicht zu stark, sonst wird es knapp vielleicht. Also, Van Dorn ist auf 9. Ja, muss sich Alonso eigentlich verbessern. Ich denke, Alonso wird auf 8 landen, weil der Unterschied zwischen Ocon und Van Dorn 6 ist. Gelbe Flaggen werden mir angezeigt auf der dann was ist da passiert? Keine Ahnung. Kimi Rai können wird keine Zeit mehr setzen, das ist immer noch in der Box. Räikkönen wird auch letzter sein, weil... ...und dann wird auf jeden Fall 39,2 schaffen. Nein, das gibt's doch nicht. Mein Rundenzeit ist ungültig. Ich war aber gerade so gut dabei, hatte 14 Verbesserungen dann habe ich die erste Schikane dort leider nicht richtig erwischt. Hab mir natürlich einen Vorteil dadurch geholt, aber ich hätte so schon vier Zehntel locker gehabt. Also drei Zehntel auf der Geraden, sieben Zehntel werden drin. Also zwei Zehntel schneller, und du bist auf Platz 9 Alan beginnt seine Runde. Ich fahre aber einfach noch eine Runde. Ich kann gerade nicht nochmal rausgefahren, weil ich sehe gerade wieder ein Ferrari auf der Strecke. Nee, ist fett. Komisch. Hier muss irgendwas falsch gelaufen sein, weil der ist eine Sekunde langsamer als die Rotgen. Und vier Sekunden langsamer. hat sich wieder auf 13 verbessert. Also hinter mir betteln die sich immer wieder, Ericsson, Hartley und so weiter. Hartley war glaube ich die ganze Zeit auf 13. Nee, nee, da war Ericsson gestanden. So, Fernando Alonso, was setzt du für Zeiten? Sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus. Gerade als Alonso solltest du eine gute Zeit schaffen. Besser als Van auf jeden Fall. Ja. Aber gegen Ocon hat er keine Chance, also wird er sich vermutlich Platz 9 holen. Ja. Sie sieht nach einer sehr schönen Zeit aus Boah, Platz 7. Er hat sich Ocon gekrallt. Lull. Und verstappen auf Ultra. Mega gut von der Lanze hier. Na Ja. Kann er, der alte Sachs sogar mich überraschen hier. Ne? Sechs Zehntel schneller als Van Dorn. Aber Alonso wäre dennoch vierzehntel Zehntel langsamer als ich. Oder? Warte. Ja doch, 14. langsamer als ich. Nein! Was ist? Oh, Was ist? Auto kaputt! <lacht> Ich habe die Schikane das erste Mal legal genommen und dafür bin ich in der Bande gelandet. Ja, toll. Ich stand vor der starten. Betrug. Komm mal. Ich wäre weiter gewesen, ich war vor Hartley, das ist so unfair. Siehst du meine Zeit? So viel ja. schneller. Ich wäre auf Platz... Ich hätte einfach nicht mehr rausfahren sollen, nicht der. Nico Hülkenberg auf Platz 3. Ja, klar. Hülkenberg ist, ist sogar, ja alle Hülkenberg ist sogar meine Zeit gefahren, also. Wobei bei mir, bei mir war noch viel drin, aber. <lacht> manche. Na, ja, gerade auf so einer schönen Verbesserung. <lacht> oh Mann. Geschlagen <lacht> von der Legende Van Dorn. Du doch auch, also brauchst du gar nichts sagen. Ey, meine Zeit ist besser als die von Van Dorn. Meine wäre auch besser gewesen. Hm, wer weiß. Sicher. Ja. Ja, Leute. Lucky hat es schön beendet. Schönes Kurs Qualifying. Finde ich schön, dass er uns einen Kurs qualify beschert. Und ja, wir sehen uns dann beim Rennen. Ciao. Ciao.